Mein Name ist Elgit Hersch. ich bin seit 2007 als Luftsicherheitsassistentin am Frankfurter Flughafen tätig. Die Frasig ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Fraport AG mit 3600 Beschäftigten. Die Aufgabe des Luftsicherheitsassistenten ist die Passagierkontrolle vom Gepäck und die Passagiere selber. Für die Arbeiten des Luftsicherheitsassistenten sollte man äh, Teamfähigkeit mitbringen. Man sollte offen sein für die ganzen Nationen, die hier aufeinandertreffen. Man sollte kontaktfreudig sein. Man muss ja auf die Leute zugehen, sie ansprechen. Die Ausbildung findet im FrasEC-eigenen Bildungszentrum statt, durch qualifiziertes Personal. Man äh, wird in einer, in einer sechs Wochen-Schulung auf die Prüfung bei der Bundespolizei vorbereitet. Die Arbeit ist für mich deshalb so interessant bei der Frasek, weil. Die ist ein großes Unternehmen ist, einen sicheren Arbeitsplatz beinhaltet. Die Luftsicherheit wird, wird es immer geben, wird immer gebraucht werden. Die Frasik ist Mitglied im Sicherheitsverband und zahlt ein tarifliches Monatsentgelt. Ich habe mich für die Arbeit am Frankfurter Flughafen als Luftsicherheitsassistentin entschieden, weil ich eine Arbeit im Schichtdienst gesucht habe um bewusst eben auch unter der Woche frei zu haben. Dieses ganze Flair vom Flughafen, diese ganze internationale Atmosphäre, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, das war mir wichtig.